Hallo Partners, das ist eine neue Folge des Social Media Quick-Tipps. Heute geht es ums Thema LinkedIn Skills, wie du diese auf deinem LinkedIn Profil entsprechend ein bisschen überarbeiten kannst, solltest, müsstest, je nachdem wie es ausschaut und das zeige ich dir jetzt. Schauen wir uns doch gleich mal dieses Profil an, ne? wie du schon siehst, das ist meins. Ich schließe hier noch diese Cookie-Meldung und es gibt ja demnächst noch ein neues LinkedIn-Design, was demnächst kommt, ist aber eher nebensächlich. Du hast hier auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, zum einen deine Skills zu erweitern mit der Berufserfahrung. Jetzt ganz wichtig, hier muss nicht jeder Scheiß von äh, dem Jahr 1900 irgendwas äh, bis um mit heute rein, sondern es gibt zwei Dinge. Bei mir ist jetzt zum Beispiel hier schon seit über 13 Jahren meine eigene Firma, die ich habe. Und das ist natürlich am wichtigsten, weil hier arbeite ich ja im Moment. Dann habe ich hier noch den Dozenten als Digital oder Dozent Digital Marketing von der Juventus Schule. Und dann noch zwei, drei Dinge, die ich noch zusätzlich hinzugefügt habe. Aber du wirst hier sehen, da ist jetzt nicht wirklich noch viel drin, was ich früher schon alles gemacht habe vor 13, 14 Jahren. Es gibt keine Handgelenkmal-Pi-Sache, sondern hier geht es darum, wenn du zum Beispiel auf der Suche bist nach einem neuen Job, dann pack hier das rein, was am relevantesten ist für deinen Job, wenn dich jemand Social Media mäßig sucht. Und dann gibt es hier noch die Ausbildung. Das ist natürlich auch wichtig. Da musst du kein Schulzeugnis reinpacken, außer du suchst jetzt eine, eine Lehrstelle oder so. Äh, hier ist aber zum Beispiel wichtig, ich habe hier dieses Web 1 Kursbestätigung, ist das äh, für Erwachsenenbildner, dass ich da befähigt bin für die entsprechenden äh, Leute auch Kurse zu entwickeln und weiß, wie man diese Kurse autodidaktisch und so weiter entsprechend äh, umsetzen kann. Dann natürlich alles, was ein bisschen mit, mit meinem Job, mit meiner Firma zu tun hat. Das nächste hier sind noch ein paar Zertifikate, die du hinzufügen kannst. Auch die wählen nach dem, was du eben entsprechend äh, für deinen Job brauchst. Da müssen nicht alle rein, aber so die, die wichtigsten drei, vier. Und dann haben wir hier unten noch die Kenntnisse und Fähigkeiten. Und hier kannst du deine Kenntnisse entsprechend erweitern, hinzufügen. Du siehst, ich habe das früher mal äh, vor langer Zeit gemacht. Diese Kenntnisse kann man auch bestätigen. Jetzt aber bitte nicht alle nachfragen und äh, sagen, sie sollen dir diese Kenntnisse bestätigen, sondern das soll äh, automatisch, organisch irgendwie passieren und hier hast du dann die Möglichkeit noch bei deinen Top-Fähigkeiten an einem Test teilzunehmen. Diese Tests sind allerdings äh, alle in Englisch gehalten, soweit ich gesehen habe und du hast noch die Möglichkeit hier Kenntnisse hinzuzufügen, das ist also auch noch möglich und wenn du hier unten auf diese Bereiche scrollst, oder dann, dann siehst du immer was, was so äh, hinzugefügt wurde. ist so ein bisschen unterteilt unter Branchenwissen. Tele Tools und Technologien, Kundendienst zum Beispiel, soziale Kompetenz und äh, weitere Kenntnisse. Und das also, um deine Skills auf äh, LinkedIn entsprechend ein bisschen zu erweitern. Und das ist natürlich auch wichtig, dass du hier eine Beschreibung reinpackst, dass du hier auch ein paar äh, Dinge hinzufügst, äh, zum Beispiel Links und so weiter, dass man dich einfach besser findet auf LinkedIn. Und das hat nämlich nichts nur damit zu tun, dass du einfach deine deine Skills hier präsentierst, sondern darüber soll man dich auch finden, wenn man zum Beispiel nach einem Dienstleister oder nach einem, nach einem Software-Dienstleister oder was auch immer sucht, was deinem Beruf oder auch deiner Selbstständigkeit entsprechend entspricht. Gut, das war es also für heute mit dem Social Media Quick Tipp. Am nächsten Freitag gibt es wieder einen weiteren und in dem Sinne viel Spaß beim Umsetzen und bis bald.